Okay, Leute, wir haben ein massives Problem. Ihr wisst ja, dass ihr die Chance darauf habt, ein gratis huge Pet zu bekommen. Die huge chef Cat bekommt man, wenn man, wie ihr unten links seht, 100.000 Kunden bedient hat. Ich habe davon gerade 65.000 von 100.000 und ich würde sagen, meine Chancen stehen ganz gut. Das Problem ist folgendes. David. David ist ein Entwickler von Big Games. Das bedeutet, er arbeitet an Pet Simulator X, glaube ich auch an My Restaurant. Und er hat getweetet, nachdem 50.000 Youth Chef Cats herausgegeben wurden, wird das Event entfernt von My Restaurant. Aktuell haben 7.000 Leute die U Chef Cat bekommen. Also stellt sicher, die Youth Chef Cat so schnell wie möglich zu bekommen. Fröhliches Kochen und viel Glück. Und das ist ein Problem. Ursprünglich dachte ich, endlich gibt es mal die Chance für jeden da draußen, ein Huge pad zu bekommen. Man muss einfach nur lang genug dafür arbeiten. Man braucht kein Gamble, kein Glück, nicht schnell genug sein. Na, man musste schon schnell genug sein, aber man hatte auf jeden Fall mehr als genug Zeit, um diese 100.000 Kunden zu bedienen. Und jetzt kommt einfach raus, dass es nur 50.000 davon geben wird. Ihr könnt übrigens nicht linear denken. Ihr könnt nicht denken, okay, nach zwei Tagen sind gerade mal 7.000 draußen, also wird wird's nochmal zwei Tage dauern, bis wir 14.000 haben. So funktioniert das nicht. Das sind ja andere Leute, die schon mittendrin sind im Rennen. Das wird exponentiell steigen. Das heißt, morgen oder übermorgen kann das schon vorbei sein. Und das ist richtig kritisch, selbst Leute wie ich, die eigentlich gut dabei waren, haben jetzt nur noch geringe Chancen, die Huge Chef Cat zu bekommen. Und das, finde ich, ist eine Unverschämtheit. Wenn du jetzt noch die gratis Huge Chef Cat bekommen möchtest, dann musst du dich richtig ranlegen. Du musst dann tatsächlich dein Restaurant auf maximale Effizienz trimmen. Und das ist das, was ich nicht gemacht habe, weil ich dachte, ich kann ja ganz chillig einfach die 100.000 voll machen. So, was ich ich hier habe... Oh, das ist übrigens sehr gut. Seht ihr diesen Geschenkstapel? Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Das ist geil. Ich habe hier so viele Geschenke, weil mein Center geglitscht ist. Wenn ihr so einen geglitschten Center habt, der einfach nur vorm Ausgang steht, aber nicht rausgeht, bleibt auf den Server. Verlasst nicht den Server. Das gibt euch so viel Geld, weil der droppt alle zwei bis drei Sekunden ein Geschenk, das euch hier, wie ihr seht, 800... Das Geschenk hier bringt mir jetzt 400... Cash Money bringt, die ganze Zeit und schon wieder. Dadurch kriege ich so viel Geld, das ist nicht zu fassen. Endlich kriege ich so viel Geld, wie ich eigentlich verdient hätte für mein Restaurant. Und jetzt stehe ich hier mit einem Restaurant, das nicht effizient arbeitet. Ich habe zu viele Stühle, ich habe zu viele Tische. Eigentlich habe ich gesagt, viele Tische und Stühle sind gut. Und das stimmt auch, aber ab einer gewissen Anzahl, ich sag mal so ab 300 Stühlen, die ihr habt, reicht es. Dann müsst ihr auf Effizienz gehen. Ihr braucht schnellere Herde, ihr braucht schnellere Geschirrspüler. Ihr braucht bessere Order Stands, um mehr Geld zu bekommen. Aber die sind halt auch schon echt teuer. Oh, ich habe 800.000, das heißt, ich kann mir einen neuen Mitarbeiter holen. Ihr braucht viele Mitarbeiter. Und was ihr braucht, sind alle möglichen Items, die euch bessere Kunden bringen. Ihr braucht die Kombination aus solchen Tischen und solchen Stühlen, damit ihr halt bessere Kunden bekommt. Ihr braucht... Whoop, Einmal hier wegbringen. Gehen wir einmal zum Shop, was man noch alles braucht. Erstmal hier die Geschenke mitnehmen. Blub. Perfekt habe ich einen Teller, aber das ist mir egal. Der Teller wird nicht abgewaschen. Ihr braucht im Optimalfall die besten Öfen, die super teuer sind. Ihr braucht die besten Geschirrspüler, die super teuer sind. Und dieser Order Stand ist gut genug für den Anfang. Aber wenn ihr schneller wachsen wollt, braucht ihr den besten order -Stand und der kostet eine Million. Warte, wo ist denn der? Hier. Eine Million Dollar für einen Orderstand, der eine Chance von 5% gewährt, dass Essen mit einem goldenen Teller rausgegeben wird. Das ist das, was ihr als letztes braucht, würde ich sagen. Aber was ihr braucht, ist so viele wie möglich hiervon. Ich glaube 50, 55, keine Ahnung. Von den Dinger, damit mehr Celebrities kommen. Dann auch hiervon, damit Santa öfter kommt. Das hier, damit mehr YouTuber kommen. Das Ding hier stellt ihr euch neben, ähm, wo haben wir es? Da unten, glaube ich, irgendwo. Oder hier drüben? Nee, nicht hier drüben. Ich gucke einmal kurz runter. Augenblick. Ob Salat... Ne, ich bin komplett dumm, glaube ich. Auf jeden Fall eine Salatbar, stellt ihr euch das daneben, damit ihr mit der Salatbar mehr Geld verdient. Aber das Ding, das ich von den Sachen, die ich bisher gekauft habe, am meisten gelohnt hat, und da muss ich mich mal bei meinen Chat bedanken. Hier ist die Salatbar. Ne, das ist eine Dessertbar, die kostet Robux. Okay, vergesst es da muss ich mich bei meinen Zuschauern im Livestream bedanken, dass ihr mich darauf hingewiesen habt. Was es sich richtig gelohnt hat, war jetzt nicht unbedingt dieser Wunschbrunnen, das war auch ganz cool, wenn man den hat. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Was sich richtig lohnt, ist die Slot Für 777.000 Dollar. Man kann die leider nur einmal kaufen. Ich würde gerne mehr kaufen, aber ich kann nicht. Ich kann nur einen Spielautomaten besitzen. Damit kann ich, ich habe den auf Etage 5. Einfach hier alle 10 Minuten hingehen und einmal spielen und kriege dann drei Boni. Drei Belohnungen. Und wenn ich welche doppelt bekommen, dann boosten die sich gegenseitig. Ja, zum Beispiel, das ist halt die blödeste Belohnung. Meine Öfen arbeiten jetzt schneller für 15 Minuten und ich habe Double Cash für 3 Minuten. Double Cash ist gut, doppelt so viel Geld für 3 Minuten ist aber jetzt nicht so lang. Aber das ist super gut, wenn man das alle 10 Minuten machen kann. Der Wunschbrunnen ist auch cool, aber das kann man ja nur alle, ich glaube, fünf Stunden machen oder vier Stunden, weiß ich nicht. Und da kriegt man dann auch einen random Booster aus dem Wunschbrunnen raus. Hier so ein Tiki-Ding, damit man ähm, Leute mit dem Leih bekommt. Ich weiß gar nicht, ob die mehr Geld bezahlen. Aber wenn ihr es euch leisten könnt, spart hier rauf. Spart auf die Slot-Maschine. Holt euch nebenbei noch den Wunschbrunnen. Holt euch so viele von den Dingern, wie es geht. Holt euch so viele von den Dingern, wie es geht damit ihr bessere Kunden bekommt, die mehr Kunden anziehen. Weil Celebrities und YouTuber sorgen dafür, dass ihr mehr Kunden bekommt. Und mehr Kunden ist das, was ihr braucht. Ihr braucht jetzt unbedingt mehr Kunden. Weil jetzt wird es wirklich eng. Ich gehe nochmal eine Etage runter. So, packe jetzt nochmal alles meinem Dishwasher und hole mir die ganzen Geschenke ab. Weil das ist so gut, dass Center bei mir geglitscht ist. Ich darf den Server deswegen nicht mehr verlassen, weil der geglitschte Center ist wirklich so, so, so, so praktisch. Ich wünsche jeden von euch, dass ihr das auch schafft, dass ihr so einen geglitschten Center bekommt. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich höher, wenn ihr auch Items habt, die die Wahrscheinlichkeit auf Center erhöhen. Hier ist das Salatbar. Das muss ich eigentlich noch kombinieren mit so einem anderen Ding. Und jetzt schreibt mir mal in die Kommentare, wie viele Customer habt ihr schon bedient? Habt ihr schon aufgegeben oder seid ihr gut dabei? Habt ihr es vielleicht sogar schon geschafft? Und was haltet ihr eigentlich davon, dass die auf einmal diesen Move machen? Anfangs dachten wir noch, yo, wir haben bis zum 31. Zeit, alles gut. Und auf einmal macht David einfach das... Und sagt, 50.000, youtube chef dann ist Schluss. Mäh, mäh, mäh, mäh. Was soll das? Das ist Betrug, Alter. Die können nicht immer ihre Bedingungen einfach on the fly change. Und ursprünglich war, die, war es ja auch so, dass man die 100.000 Kunden nach dem 31. schaffen sollte. Dann war es auf einmal ab Montag bis Freitag. Und jetzt ist es nur noch von Montag bis 50.000. Die, Be die ändern ständig ihre Bedingungen. Das ist so unfair allen Spielern gegenüber. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Das war's mit meinem Video. Klickt jetzt das Video an, das euch hier angezeigt wird. Bis dann und... Ciao!